Heuschrecken und Renditejäger werden zu Asphalt-Junkies, dann leben wir bald auch in einer Sanifair-Demokratie. Die Finanzmärkte, die brauchen das, denn sie brauchen Anlagemöglichkeiten, um entsprechende Renditen mit wenig Risiko zu äh, erhalten. Es wird immer wieder aufgeführt, dass Jugendliche nicht reif genug seien, um mit 16 zu wählen. Das ist Unsinn. Recht kann man nur in bedrohten Lagen erkennen. Wenn es da nicht gilt, dann taugt es nicht. Im Alltag, wo nichts vor sich geht, kann jeder ein Rechtsbewahrer sein. Der Lehrerberuf muss attraktiver werden, das sagen unisono alle damit befassten Politiker, Gewerkschaften, Verbände und Ministerinnen. Allein diese fünf Wörter reichen nicht aus. Es sind nicht die jungen Menschen, die für den Brexit gestimmt haben. Und es sind auch nicht die jungen Menschen, die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 können dazu beitragen, die Transparenz zu erhöhen. Was ist denn aus dieser Nummer German Mut geworden? Ist doch German Angst letzten Endes beim Wahlalter? Und das, was Sie gesagt haben, das, was Sie gesagt haben, kann man nur noch als rhetorische Inkontinenz abtun. Und damit sollten Sie lieber zu Sanifair gehen und nicht hier in den Landtag. Setzen Sie sich mit uns hier auf dieser Ebene ab, diesen unsäglichen Paragrafen abzuschaffen. Vielen Dank.